Mein Name ist Heinz Gattau, ich bin der Leiter der Berufsbildung da bei der Franke und verantwortlich für die ganze Ausbildung innerhalb der Berufsausbildung, die wir hier im Unternehmen betreiben. Meine Lehre hat mir, oder hilft mir eigentlich täglich. Ich weiß, was es heißt, eine Lehre zu machen. Ich habe selber Erfahrung im Maschinenbau. Und da natürlich auch gewisse Fachkenntnisse, Fachkenntnis Lernende mitbringen sollten, um bestehen auf dem Arbeitsmarkt zu wir wollen arbeitsmarktfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und da ist Lehre der optimale Weg. Der beste Tipp, den ich den Lernenden der geben, ist, dass sie etwas lernen sollen, was sie Spass haben. Wenn man Spaß hat an etwas, was man macht, dann macht man es gut. Also verschiedene Sachen anschauen, unterschiedliche Schnupperlehren machen und da, wo man sich wohlfühlt, wo das Umfeld stimmt, dort anfangen mit der Lehre, dann gibt es eine ganz tolle Sache. Das ist der einzige Tipp, von ich KG sind Fach- und Führungskräfte für uns von unsere Lernenden. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich kann auch immer zum Mittagessen mit einzelnen Lernenden, die warten wahrscheinlich schon, es ist kurz vor zwölf sollte jetzt. Sagen. Ciao. Zwischen uns Lernenden ist das Verhältnis mega gut und wir können uns auch jederzeit unterstützen. die Berufsbänder sind immer für uns da wenn wir Anliegen haben oder Probleme haben. In der Franke haben sie uns ziemlich schnell sehr viel Verantwortung zugeteilt und wir haben sehr schnell gelernt, selbstständig zu arbeiten. Für mich in der Franke ist die Lehre anspruchsvoll, aber es macht macht also total Spass.